Wir müssen unseren Kindern ein intaktes ökologisches, gesellschaftliches und ökonomisches Gefüge hinterlassen und zukunftsfähig wirtschaften. Eine zentrale Rolle nehmen dabei Unternehmen ein, die außerökonomischen Zielen auch verstärkt ökologische und gesellschaftliche Ziele erreichen müssen. Und Sie müssen diese erweiterten Unternehmensziele an verschiedene Anspruchsgruppen kommunizieren. Diese Kommunikation läuft zunehmend individualisiert und zeitnah über eine Vielzahl unterschiedlicher Medien. Heutige Kommunikationsprozesse werden diesen wachsenden Anforderungen und der steigenden Komplexität selten gerecht. Sie sind vielfach zu langsam, verbunden mit hohem manuellem Aufwand fehleranfällig durch Mehrfacherfassung von Daten und Text und geprägt von mangelnder Datenkonsistenz und Datenintegrität. Ein Nachhaltigkeitsbericht erfüllt die neuen Anforderungen an Ihre Unternehmenskommunikation, unabhängig davon, ob Sie nach dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex oder anderen internationalen Vorgaben berichten. Daten und Inhalte aus verschiedenen Unternehmensbereichen müssen gesammelt, konsolidiert und individualisiert publiziert werden. DataWorks hilft Ihnen, diesen Prozess effizient zu gestalten und mehreren Standards gleichzeitig gerecht zu werden. Sie können Inhalte strukturiert erfassen und automatisiert aus vorhandenen Systemen übernehmen, Texte, Texte. Bilder und Grafiken werden einmal abgelegt und können in verschiedenen Reports in unterschiedlichen Medienformaten beliebig oft verwendet werden. Datenintegrität und Konsistenz werden unterstützt und ihr spezifischer Freigabeprozess stellt die Qualität aller veröffentlichten Inhalte sicher. Ab 2017 gilt die neue EU-Berichtspflicht für Unternehmen ab 500 Mitarbeitern. Bereiten Sie Ihr Unternehmen jetzt vor und kontaktieren Sie uns.